Einen wunderschönen guten Morgen. Updates für Apples Erinnerungen ab, die behalte ich ganz grundsätzlich im Blick, schlicht weil diese Anwendung so viele Leute betrifft. Deshalb ist das hier mein Blick auf alle Änderungen und auf alle Neuerungen, die sich dann mit iOS 16 und iPadOS 16 ankündigen.